Das einzige Mittel, das ich dagegen kenne, ist, mach nur ein bisschen langsamer. Einfach alle Bewegungen langsamer. dann kriegst du auch Hier rechts und dann wieder eine Runde zurück in die Stadt, dann wird er geradeaus auf die Autobahn und dann hast du ja hier so eine coole Kurve, die so hoch macht, so immer so links, immer so rechts und ab hier darf es halt Gas geben, den drück ruhig schon ein bisschen drauf, Wir wollen an der zweiten Ampel links. Ja, das so. heißt, ich muss jetzt schon mal. Wenn du das jetzt machst, hast du es halt einfach. Dann guck einfach, beobachte in Ruhe. Und das ist safe. Von der Geschwindigkeit her, wie du das, diese ganzen Moves gemacht hast. Maximum, nicht schneller. Wenn du schneller kannst, schön behalte es für dich. Zeig es den Prüfer nicht. Sondern mach so, nie, nie, nie in Ruhe. Dass er das sehen kann, du machst es ruhig. Und wechselst dann, dann safe. So zu halten, ja. kein Mensch macht das, weil ich fahr so Auto. Eine Hand habe ich oben um, und die andere irgendwie und dann fahre ich so. Manchmal lehne ich mich so und dann fahre ich so. Du gewöhnst dir später eh deine eigene Fahrweise an. Drück nicht, lass ihn erstmal in im Ufer. Vielleicht irgendwie am Handy oder so oder. Was weiß ich. De deswegen ist das so wichtig, dass du das schaffst, dich zu konzentrieren, weil das kostet dich ja den Kopf hier oben so zu bleiben. Sobald du anfängst, über irgendwas anderes nachzudenken, gehen die Hände runter. Das muss die ganze Zeit so sein Okay, wo muss ich her, wo muss ich lang, denke in meine Hände, hin, Spiegel, hin, Spiegel, Spiegel. Immer wieder beobachten während der Fahrt. So, ja, das ist jetzt hier die zweite Apel gekommen. Wir wollen links, also check mal die Spiegel. Aber die Spur ist schon richtig, ne? Was machst du, wenn du in der, wenn dir in der Prüfung auffällt, dass du aus Versehen auf diese Spur gefahren bist, auf die linke? Das kann passieren. Wenn er jetzt geradeaus. Achso. Wir wollen ja links. Kann ja sein, dass du gedacht hast, oh, hier sind die Pfeile und du fährst aus Versehen auf die ganz linke Spur. Ich weiß nicht. Was ich da? Dann fährst du einfach ganz normal, wie du das auch auf dieser Seite machen würdest. Erstmal. Mhm. Bist du, dann auf der linken Seite bist und um wieder die Kontrolle hast. Und dann gehst du rechts rüber. Weil du darfst nicht kontinuierlich links fahren. Und meistens, weißt du, wer die linke Spur normalerweise benutzt? die die ballern wollen. Ich. Ja, also die fahren einfach alle links rüber und wollen Gas geben. Wenn du jetzt aber, ich sag mal, in der Prüfung mit dem Fahrschulauto auf der linken Spur bist, dann eskalieren die hinter dir. Dann sagen so, was ist los mit dir? Warum fährst du hier? Gib Gas. Du hast kein Schild auf dem Dach, gibst aber nicht Gas, die wissen nicht, was mit dir los ist. Ja. Und damit das nicht ungünstig wird einfach, wenn dir das passieren würde und du wärst jetzt da, wo der Weiße ist, würdest du einfach links, rechts rüber blinken. Gehst dann wieder auf deine Spur zurück. Von hier aus kannst du dann nicht Ruhe machen. Also aber einmal knackig Autobahn, wenn die zwei, dreimal Auffahren machen. Ist gut, ne? Guck mal, pass auf. Der Prüfer sagt, wir wollen dann auf die A2 Richtung Oberhausen. Ich weiß, hier steht 120, aber äh, Skoda, Octavia, Fabia, schieß mich tot, fährt nicht, schieb ihn nicht weg. Genau, ganz runter. Musst du auch in der Prüfung machen. Du darfst Sicherheitsabstand der Puffer hinten solche Schweißretter. <lacht> ähm, ja, wir fahren Richtung Oberhaus weiter. Check aus, wo das ist. Sobald du es gesehen hast, zeig allen, dass du es gesehen hast. Genau. Jetzt musst du nochmal nach Oberhausen. Check wieder die Spiegel, check wieder, wo das ist. Gut. Die Kurve, die jetzt kommt, wie schnell welcher Gang? Ja, wie schnell? Ungefähr. 50. Jo. Wenn du merkst, die Kurve ist ja kinderleicht mit 50, kannst du auch 60 fahren. Und wenn du merkst, boah, ist die Kurve krass eng, fahr 40. Aber dritte Gang ist gut. Das ist wie eine gute Mischung. Das kannst du immer noch stärker machen und immer noch schwächer. Aber passt erstmal. Den Außenspiegel nee, warum? Warum? Weil man in dem linken Außenspiegel viel, viel mehr sehen kann als in dem Innenspiegel. Ich zeige dir gleich warum. Schalten hättest du durchlassen lassen können. Das hättest du nicht machen müssen. Warum kann ich warte, warte, warte. Mach erstmal. Wenn dir das kommt, du bist jetzt gerade so scheiße irgendwas klappt nicht, ne? Erstmal cool bleiben. Der Gang läuft ja. Mach erstmal Blinker aus. Das ist cool. Und dann sammelst du dich kurz mental. Und dann machst du weiter, jetzt mach mal in Ruhe in den fünften Gang oder in den sechsten was du willst. Jetzt. jetzt wirst du sehen, dass es ja, das ja, funktioniert. Such dir was aus, du gescheitze Siehst du, wie einfach das geht? Hat aber nur geklappt, weil du jetzt ruhig gemacht hast. Und wenn du Doch, so nicht. <lacht> <geht> nicht. <lacht> dann klappt nicht, lass dir da Zeit ohne Ende. Wenn du dann dich so gesammelt hast hier, dann kannst du zusehen, dass du auf 120, 130 kommst. Wenn du mal nach vorne guckst, da ist der LKW, ne? Ja. Den wirst du sehr, sehr wahrscheinlich überholen müssen. Wenn du jetzt hier reinguckst, guck mal, da verschwindet das Auto und da kannst du das noch sehen. Das ist der Grund, warum ich den hier am Anfang zugehalten habe. Weil der Winkel, wo du die Autos sehen kannst, da größer ist als hier. Schau mal, der Audi jetzt zum Beispiel, beobachte den Wenn der hier weg ist, guck mal in den Außenspiegel. Siehst du, wie lange du dir noch mehr sehen kannst da? Und damit das nicht gefährlich für dich wird, wenn du auf die Bahn fährst, du nutzt den, nicht den. Den kannst du ja immer wieder während der Fahrt benutzen. Schmeiß einfach einen Blick an. Jetzt checkt der Schwarze da hinten, was du willst, bleib am Gas. Und guck mal, was der jetzt macht. Und dann machst du einen Seitenblick und gehst rüber. Hättest du nicht geblinkt, wäre er nicht rübergefahren. Vielleicht will er ja auch überholen. Das bleibt nur sein großes Geheimnis, weil er nicht blinkt. Wenn er blinkt, kannst du das checken, nimmst Gas weg, lässt ihn rein oder was weiß ich. Aber blinkst du nicht, lässt dich keiner rein. Ist anders als in der Stadt. In der Stadt ist ja so, du blinkst, biegst ab. Aber hier nicht, hier musst du blinken und dann irgendwann kommt deine Chance und du kommst rein. Also blink hier manchmal zwei, drei Minuten, ist egal. Aber die Kupplung kannst du ganz weglegen. Den Fuß du, ja, genau. Hier reicht immer Gasbremse, Gasbremse. Und wenn die wieder abziehen, Ja, ja, ja. Die und dann Ich habe früher richtig Paranoia gekriegt. Mein Herz ist immer direkt so boom, wenn ich so gefahren bin. Und der hat zum Beispiel jetzt geblinkt und ist dann ja. rübergegangen. Aber du kannst dich in Anführungszeichen darauf verlassen, dass die das nicht so krass machen, wie es in deinem Kopf ist. Also ich habe dann immer, wenn der jetzt geblinkt hat, ich fast eine gemacht, weil ich gedacht habe, oh, boah, der sieht mich nicht, der fährt hier rein. Ist aber gar nicht so. Es ist eher andersrum, so wie wir das machen auch. Du blinkst. Und dann guckst du erstmal, wo überhaupt eine Lücke entsteht. Also es, ich kann dir nicht versprechen, dass es nie passiert wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass dich einer nicht sieht, blinkt und reinfährt. Und selbst wenn, machst halt nur eine Bremse und mich ausweichen rechts oder links, geht halt nicht mehr. Okay, drück mal noch ein bisschen drauf, sodass wir ihn hier überholen können, den Anhänger hier. Und dann fahren wir gleich rechts auf die A45 Richtung dortmund Mengele. Das reicht schon von der Geschwindigkeit her. Check nur ab, Machen wir mal den. Und dann fahren wir so Richtung Waldrop und dortmund mengele Siehst du? Mit dem Schild. Ja. Genau. Check nochmal aus, ob da nicht irgendein Wahnsinniger hinter dir kommt. Genau, aber guck mal wo, wo Waldrop ist. Bremst nicht zu so krass, weil noch ist das eine normale Bahn. Noch geht es halt einfach ganz normal weiter. Kannst du kannst einfach auch Du geben. Ich darf sie nur nicht gleich rechts überholen. So, siehst du, wo es lang Hier geht? Mit, genau, aber blink! Ja, aber nicht über die oh, Linie. Ja, fahren. Hab ich immer. Lass die Zeit, bremst fester unter Kupplung, bis du dich wohlfühlst. Bremst mal wirklich so viel, bis du sagst, okay, ich habe das im Griff. Dann fahren wir rechts weiter. Lass die Zeit, lass die Zeit. Mach langsamer. Immer wenn du merkst, du ist zu schnell. Ja. So, in Ruhe welcher Gang. Ja, genau. So, und wir wollen dann auf die A2 Richtung Hannover. Noch so in Ruhe nochmal gucken. Auch diese Kurve. Kein Problem, aber in der Prüfung, wie sich da eine Scheibe klebt, ist halt nicht so gut. <lacht> so. Wichtig, dass du jetzt nicht schaltest. Der dritte Gang kann alles. Den halte ich dir zu, damit du die alle gut siehst. Muss ich jetzt eigentlich schalten. Na ja, klar. So, pass also, auf, jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Siehst du die Linie in der Mitte? Die sieht ja normal aus, ne? die Linie, die weiße. Die gestrichen. So, ja. Die sieht ganz normal aus, ja. ne? Guck mal, die hat sich jetzt verändert. Jetzt ist das eine dicke Linie. Weißt du warum? Die endet die Spur. Das heißt, du musst dich jetzt kümmern und dann links vorbei. Wieder einen Seitenblick auf, und dann rüber. Das gleiche passiert dir nochmal. Immer wenn diese Linie so dick ist, geht deine Spur entweder rüber oder darüber. Die bleibt auf gar keinen Fall hier. Aber hier ist zweimal ein rüberwechsel. Scheiße. Jetzt kannst du in Ruhe ruhig fünfte oder sechste Gang nehmen möchten. Das ist Spielt das eigentlich eine Rolle nicht? Also fünfte oder sechste? Sechste ist halt noch Umweltschuhe, ne? Also, ne? Aber erstmal ist es wichtig, dass du umschaltest. Den Fuß dann durchweg von der Kühlung. Dann kann der wieder chillen. Und du kannst das mal beobachten. Wir fahren jetzt weiter hier, kommt aber gleich rechts zum Parkplatz. Immer wenn so Spuren von der eigentlichen Autobahn weggehen oder dazukommen. Sind die Linien so dick wie das hier rechts außen? Okay. Immer. Das heißt, wenn du irgendwann mal hier drauf fährst und denkst dir so, okay, bleibt die Straße jetzt oder geht die weg, dann kannst du immer wissen, dass du deine Spur endet, wenn die Linien so dick sind wie das. Siehst du das? Diese ja, das sind ja ich dicker will. als die. So, Du weißt, wenn du dann hier bist, alles klar, entweder gleich rechts oder links rüber. Oh, krasser Mensch. Okay, dann zieh wieder auf 120, zumindest wenn es möglich ist. Wenn du mal links guckst, da ist viel los, ne? Blink einfach. Und dann guck, was passiert. Beobacht dich. Der Wahnsinn, jetzt merkst du das. Du musst den Seiten blinken. Wenn du nicht geblinkt hättest, hätte der vielleicht Gas geben. Oder so. Keine Ahnung. Vielleicht will der auch raus, aber er blinkt halt nicht. Das ist dann sein Pech. Oder? Keine Ahnung. Ja, nix hier. Fahr mal einfach weiter. Wenn es dir passt, kannst du ihn auch überholen. Genau. Aber dann mit ganzem Herz. <lacht> genau. was schnell machen willst, ist das nicht cool, weil du brauchst Zeit und Ruhe, um das abzuschicken, dass alles cool ist. So, jetzt kannst du es in Ruhe machen, beobachten. Sei nicht beobachten, Lass die Zeit. Ich kann verstehen, dass du davor Angst hast, weil du merkst, das kommt auf einmal. Wenn du dir aber Zeit lässt, so wie jetzt gerade, dann hast du eine Chance, das zu erkennen. Nur wenn du ballerst nicht. So, wechsel mal ganz rechts rüber einmal. Wir fahren wir nämlich Richtung Dortmund-Nordost. Also der Prüfer würde sagen, in Dortmund-Nordost verlassen wir die Autobahn. Oder an der nächsten Ausfahrt verlassen wir die Autobahn. Und dann weißt du, okay, ich habe noch einen Kilometer. Lohnt sich das, den Lkw noch zu überholen? Oder gehe ich schon hier rein? Guck mal wieder in den Spiegel, damit du das nochmal siehst. Der verschwindet hier und wenn der weg ist, guck mal in den linken Spiegel. Da hast du noch ganz viel von dem, dass du eine Chance hast, den zu erkennen. Deswegen habe ich ihn gerade zugehalten. Es ist halt einfacher für dich, wenn du drauf fährst, mit dem zu arbeiten. So, check mal. Wir fahren Richtung Lügenschwerte Dortmund. Na, na, na, na. Und dann fahren wir Richtung Lünen- und Dortmund-Brechten. Guck mal, wo das ist. Das war nicht so schnell. Das gut. So, Richtung Lünen- und Dortmund-Brechten. Check jetzt schon mal aus, wo das ist. Und dann kannst du da hochgucken, ob deine Ankeballer kommt genug Zeit. Muss also mal gucken. Und jetzt war das doch ruhig dieser Wechsel, weil du rechtzeitig geguckt hast. Wenn du nicht guckst, kommt alles auf einmal. Dann ist es immer stressig. Ja. Der hier muss irgendwas machen, entweder weg oder drauf und jetzt guck deine Linie. Mach mal einmal einen Schulterblick. Ja, hier bei der Autobahn muss man ja nur so ganz kurz... Ja, aber das Wichtige ist, dass der Ufer trotzdem... Warte, sammel dich erst. Mach erst einen Blinker aus. Oh. Alles gut. Und dann ruhig fünfter Gang oder so. Während du fährst, so, ne? Ja. Musst du den Schulterblick ungefähr so machen. So. Das reicht. Aber wenn ich, wenn ich dich angucke und du machst das, kann ich das nicht unterscheiden. Guck mal, du machst so oder so. Ist das ist so. Also, dass du das nee, ja, weil wenn du. Ich weiß nicht, ob du in den Spiegel guckst oder ob du einen Schulterblick machst. Weil du das so. Ja. Ich weiß, was ist, ne? Check mich schnell. Ich, Frage, hm, ich weiß. Das Schild steht nämlich ein bisschen mies. Also wir fahren dann rechts Richtung Lüden weiter. Kannst du kannst dir aussuchen ein dritter oder ein zweiter Gang. Vierter, auf gar keinen Fall. Link nochmal. Bleib auf deiner Spur. Guck auf gar keinen Fall nach links. Bleib auf deiner Spur. Ja. Check. 70. Ja, Achso. Hm. Ich, ich weiß, Aber wenn du so machst, wenn du so machst, ist keine Chance, den zu erkennen. Beeil dich nicht. Ja, ich meine, aber beeil dich nicht, weil. Genau, deswegen nicht. Du bist gerade um die Kurve geschossen und denkst, oh, aber, aber Du musst in dieser Situation, das ist ja so. Du bist dann ja unter Stress. Stress. Autobahn, Spurwechsel, links, rechts, dann kommt diese blöde Spur hier. Da fährt er nicht. Ich fahre auch nicht. Ach, das ist egal. Wichtig, wichtig ist, also, dass du weißt, das ist alles in Anführungszeichen scheißegal. Das, das Allerwichtigste ist, dass du das Ding hier im Griff hast, dir können all diese kleinen Fehler passieren, das ist nicht wild, du darfst nur nicht im Kopf anfangen, dann weiter zu rennen, du musst dann, wenn du merkst, das entgleitet dir, ist die einzige Möglichkeit, innerlich den Gang runterzufahren. So, fahren doch einfach ganz gerade, geradeaus weiter, einfach, check jetzt schon mal hinter dir ab. Gut. Du versetzt ja übrigens hinter mir oder hinter Tim und dann guckt er immer so in den Spiegel. Und dann sieht er, was deine Augen machen. Also, falls du dich fragst, wie der dich beobachtet, der guckt einfach von hinten in den Spiegel. Das macht mich schon noch nervöser. Ja, klar. Aber ja. wenn du, hast du gesehen? Ja. Wenn du merkst, du wirst nervös, kneif ihm einfach einen Augen zu. Dann wird er auch nervös. <lacht> Weiß er nicht mehr, wohin guckt. Nein, so. mach nicht. Ich steh mal <lacht> Ich hab einmal einen Kumpel gehabt, der bei mir tatsächlich auch einen Führerschein gemacht. hat den dann erst ein bisschen später gemacht. Und der hat gesagt: hey Rob, was sag ich, wenn ich, ich den Prüfer so ein Auge zu klemmen? Das ist zu scheuern. muss nicht Und dann in der Prüfung: Irgendwann sollte er parken. Du musst ja beim Parken musst ja mal rückwärts gucken. Und dann hat er sich so umgedreht. wenn ich sage: Guck, mal. Und dann hat er mir dann so ein Auge zurückgegeben. Muss ich mich beherrschen, wie also die Tour, wenn du dann am Anfang ziemlich oft guckst, dann lässt er dich danach in Ruhe. Weil der merkt, du hast von Anfang an schon eine gute Beobachtung. Warum soll er dann jetzt die ganze Zeit so reingucken? Du machst Autobahn gut, nur dein Herz schlägt zu schnell. Und dann passiert dir das Zwischendurch selber merkst, du bist zu schnell und hast das nicht im Griff und dadurch bekommt man dann so dieses ungute Gefühl. Das einzige Mittel, das ich dagegen kenne, ist: Mach nur ein bisschen langsamer, einfach alle Bewegungen langsamer. Dann kriegst du automatisch deine Kontrolle zurück. Das ist wirklich auch der einzige Tipp, den ich wirklich ernsthaft für dich habe, wenn die Prüfung ist und du merkst so, oh fuck, irgendwie läuft das gerade so nicht so cool. Die Bewegungen langsamer machen. Nicht langsamer fahren. Wenn ihr 50 ist, musst du immer noch 50 fahren. Und du kannst dann nicht... Okay, Spiegel, wie schnell fahre ich? Ah, was ist der Blinker? Jetzt hier, welcher Gang? Oh, da guckt der Prüfer wieder. Wo will er lang? Was soll ich machen? Und dann schaffst du es nicht, die Kontrolle zurückzukriegen. Die kriegst du nur zurück, wenn du dann wirklich dreimal tief ein- und ausatmest und dann in Ruhe dein Ding machst. Siehst du da vorne, was der Audi macht? Hier. Vor dir, vor dir, vor dir. Genau. Der. Kann sein, dass wir hier mitten auf der Straße stehen bleiben. Einfach nur, weil er Bock hat auf. was weiß ich. hier einfach können, mit zwei Straßen zu fahren. Und dann rechne damit, stehen zu bleiben. gut. Hm? Ich weiß, hier ist 50. Was ist denn das Denken? Vielleicht steht da einer. Mach Musst Du musst gucken, deiner steht. Ist nicht? Cool, geht's weiter. Und dann Stoßstange hängst du und denkst du, was ist mit 50? Krass, wie lange die GoPros laufen. Ich habe da zwei neue Akkus für geholt und eine neue Speicherkarte. Das kann ich hier 7 Stunden aufnehmen. 7 Stunden in Österreich. Merkst du, was du jetzt machst? Hier ist 50 du fängst an ihn zu, so ein bisschen zu schieben <lacht> wenn er offensichtlich nicht an die 50 drankommt ist das nicht dein Bier denn du verbeobachtest dich wenn du dann trotzdem diesen Sicherheitsabstand lässt wenn du aber anfängst zu schieben und sagst Juni ist 50 dann... Ist also pädagogisch nicht so nicht so blicken. das wird wieder der Pin fast. aber egal, chill hinterher noch mal kurz hinter dir und deine eine Spur teilt sich jetzt auf in zwei. Welche nimmst du? Gut, aber warum? Das hast du gut gemerkt. Das ist echt gut mit Leben. Und weil die rechte Spur die einfachste ist, die okay. ne? linke. Aber ist egal, wie du es dir gemerkt hast, hauptsache fährst du auf die rechte Spur. die haben die auch gefallen lassen. Also. Ja. Das ist wahrscheinlich das Ich dachte mir auch wie cool wäre das eigentlich, wenn ich mal da Echt? <lacht> da, da. Ja, sauber. Aber jetzt bin ich so Dada. Nervös. Echt? Ja. Wir können ja noch eins machen. Können wir noch mehr. Na gut. Warst <lacht> schon mal ein Parkhaus? Wir haben ja ein Parkhaus-Video. Das mhm. ja, cool. Ja. Können die Leute in die Kommentare schreiben, ob die auch Bock haben auf ein Parkhaus-Video? Ja, ich will auch ein Parkhaus-Video. <lacht> Aber Guck mal, wie die fahren. Nein, mach einfach langsam. Das kann dir in der Prüfung passieren. Wichtig ist nur, dass der Prüfer guckt, wie du damit hingehst. Nicht drücken, <lacht> sondern einfach sagen: Oh, er hat einen Fehler gemacht. Ich fahr vorsichtig. Safe. Wie lange geht so ein Video? Also, wir fahren ja ungefähr 90 Minuten und ein bisschen länger. Und Kevin schneidet das dann in zwei Teile. Also, immer so: Das werden so. Dadurch, dass die ganzen Amps, Amps, Amps und, äh, rausgeschnitten werden und die, die Phasen, in denen <lacht> einfach nichts passieren, dann wird das dann, das ist eine Folge was so 30 Minuten lang. 30, 30. So, nächste Ampel fahren wir links. Das ist die Zeit. Ich check jetzt schon. Und hol dir mehr Zeit. Genau. Jetzt bin ich ein zu spät. Das ist aber alles nicht wild. Wichtig ist nur, dass du mit Kontrolle hier ranfährst. Genau. Ersten Gang hast du drin. Fahr mal noch ein bisschen näher, bis du so gerade eben den Asphalt noch siehst. Das reicht. Das weiß sich ich immer noch sehr ne? schnell Echt? hinterher, ne? Ja, ich hab das Gefühl, wir <lacht> fahren los und du fährst schnell hinterher. Auch dass sie bitte der Kunde, Ja, so aber ich finde das auch manchmal ein bisschen... <lacht> ...an drücken. Ja? Bisschen, aber was wollte ich jetzt sagen? Achso, wegen Muschen. Also, weil ich das Gefühl habe, du fährst schnell hinterher. Ja. Du findest das manchmal zu lahm, wenn wir losfahren, oder Ja, ich will nicht die anderen zu so verärgern. Okay. Aber pass auf. In der Prüfung, ne? Ist das das gleiche wie beim Umkehren? Du musst wirklich im Kopf die anderen komplett ausschalten. 70 kannst du hier fragen, du musst sie komplett ausschalten, weil ich habe schon einen Schein. Sieh zu, dass du auch einen kriegst, dann kannst du ballern. Aber solange du dann in der Prüfung bist, versuch nicht, denen hinter dir das recht zu machen. Versuch lieber die Kontrolle zu behalten. Hier zum Beispiel fahren die auch ganz gerne lang. Das ist eine Idee warum. Weil da 70 ist und jetzt kommen die Schilder. Und genau das wollen die sehen.